Balkongespräche. Die neue bunte Show mit Karl-Heinz Bellmann am 26. September 2018. Tickets und Reservierung im Luisenhof telefonisch oder per E-Mail an reservierungluisenhof Luisenhof-in-dresden.de